Nein. Geh mal von andere Toilette. Ich glaube nicht, dass du das zu entscheiden hast. Ich glaube schon, dass ich das entscheiden kann. Geh zur Seite. Ich muss pinkeln. Nicht auf diesem Klo.